In diesem Tutorial zeigen wir nun, wie die im ersten Video erstellte Peer-Review durchgeführt wird. Die Einreichungsphase ist aktiv, die Anleitung für das Einreichen wurde schon eingerichtet, die Anzeige informiert, von wie vielen Studierenden eine Einreichung erwartet wird, wie viele bereits eingereicht haben und wie viele Studierende dem Peer-Review-Prozess bereits zugeordnet werden können. Um zu zeigen, wie das Einreichen einer Arbeit aussieht, haben wir in die Studierendenperspektive gewechselt. Bob führt nun exemplarisch eine Einreichung durch. Hier trägt er einen Titel ein, beschreibt kurz seine Abgabe, lädt die Datei hoch und klickt abschließend auf Änderungen speichern. Der erfolgreiche Upload wird entsprechend angezeigt. Wechselt man nun zur Lehrenden Perspektive zurück, kann man die erfolgreiche Abgabe anhand der Anzeige ablesen. Nachdem alle Einreichungen vorliegen, kann die Zuordnung für die Peer Review durchgeführt werden. Klicken Sie hierfür auf Einreichungen zuordnen. Es stehen drei Optionen als Zuordnungsmethoden zur Verfügung. Die Zuordnung kann manuell durch die Lehrenden selbst erfolgen, zufällig nach bestimmten Kriterien durchgeführt werden oder zeitgesteuert zum Beispiel automatisch am Ende der Einreichungen erfolgen. Im vorliegenden Fall wird die Zuordnung per Zufall durchgeführt. Klicken Sie daher auf den Reiter Zufällige Zuordnung. Möchten Sie zum Beispiel, dass alle Studierenden zwei Beurteilungen vornehmen müssen? dann wählen Sie zunächst unter dem Parameter Anzahl von Beurteilungsaufträgen den Wert 2 aus. Anschließend wählen Sie im Dropdown-Element den Eintrag Pro Beurteilerin. Klicken Sie schließlich auf Änderungen speichern. Die Zuordnung wird nun durchgeführt und Sie bekommen eine Anzeige der gesetzten Aktionen. Klicken Sie auf Weiter, um den Vorgang abzuschließen. Um die Ergebnisse der Zuordnung anzusehen, klicken Sie auf Manuelle Zuordnung. Die tabellarische Anzeige fasst nun die Zuordnungen der Peer Review zusammen. Man erkennt, wer wen zu bewerten hat. Etwaige Änderungen können Sie mit den Eimer-Symbolen sowie den Dropdown-Elementen vornehmen. Gehen Sie nun zur Übersichtsseite des Workshop-Moduls zurück. Da nun keine Zuordnungen mehr fehlen, können wir in die nächste Phase übergehen. Klicken Sie hierfür wieder auf »Zur nächsten Seite wechseln«. Lesen Sie den Hinweistext und bestätigen Sie diesen mit »Weiter«. Sie bekommen nun einen Punktebericht angezeigt, mit dessen Hilfe Sie die von den Studierenden getätigten Bewertungen überblicken können. Die jeweiligen Tabellenspalten zeigen, wer von wem schon bewertet wurde und wer bereits Punkte vergeben hat. Bob zeigt nun wieder exemplarisch diesen Beurteilungsschritt aus der Studierendenperspektive. Mittels Beurteilen kann Bob die Peer Review starten. Seine Bewertung erfolgt anhand von zwei zu Beginn definierten Kriterien. Abschließend kann Bob optional Feedback an den Autor bzw. die Autorin schicken. Die Beurteilung wurde erfolgreich abgeschlossen. Beim zweiten Studierenden geht Bob analog vor. Dieser Schritt wird aber aus Zeitgründen übersprungen. Die durchgeführten Beurteilungen kann der Lehrende immer mitverfolgen. Nachdem alle Studierenden die Einreichungen aller Kolleginnen beurteilt haben, kann auch diese Phase abgeschlossen werden. Das geschieht wieder per Klick auf »Zur nächsten Seite wechseln«. Wieder bestätigen Sie die Hinweise mit Weiter. In der letzten Phase, der Bewertungsphase, ermitteln Lehrende die Gesamtbewertung für alle Studierenden. Die setzt sich zusammen aus der Einreichung selbst sowie den Beurteilungsleistungen der Studierenden. Für die Generierung der Gesamtbewertung stehen unterschiedlich strenge Methoden zur Verfügung. Die Auswahl Ausgewogen bildet eine Mittelung der Punkte, die bei der Peer Review vergeben wurden. Dies wird für beide Phasen getrennt generiert. Je strenger die Beurteilungsberechnungsmethode ausgewählt wird, desto ähnlicher werden die Bewertungen. Um nun die Gesamtbewertung zu ermitteln, klicken Sie auf Bewertungen neu berechnen. Die Punkte wurden nun berechnet. Falls Sie einzelne Punkte überschreiben möchten, können Sie das durch ein Öffnen der jeweiligen Arbeiten mit den entsprechend markierten Links. Die vorletzte Phase des Workshops ist nun abgeschlossen. Klicken Sie wieder auf »Zur nächsten Seite wechseln«. Die Meldung bestätigen Sie wiederum mit »Weiter«. Die letzte Phase ist nun erreicht, die Aktivität ist endgültig beendet. Die Studierenden sehen das Gesamtergebnis. Wechselt man nun zur Studierendenansicht, kann Bob seine Leistung einsehen, und zwar getrennt für die Einreichung und für die Beurteilung.